Der Trail. Leider geil. Nam, nam, nam, nam, nam. Wunderschönen guten Morgen. Heute der letzte Tag. Schauen wir mal zu Cannondale und fragen mal, ob die hier mal ein Rad für mich haben. Unsere Zuschauer fragen uns ja immer, wie man den Dämpfer und die Gabel einstellt. Dann können wir das ja mal. Ja, können wir gleich kurz ja, mal. Ein Objekt direkt machen. Genau, richtig. Schauen wir mal kurz nach Gabel Stell Dämpfer. Ja. Stellt sich mal kurz ins Rad und fädelt es mal ein. Stehen bleiben. Ohne Bewegung vom Rad runtersteigen. Ja, vorne würde ich auf jeden Fall mit 30 oder 25 bis 30 Prozent wegfahren. Das ist auf jeden Fall äh, jetzt nicht gegeben. Da machen wir noch ein bisschen Luft raus. Ja. Hinten bis ungefähr unter 30% Marke Ticken Luft würde ich noch reinmachen, aber dann schaut es ja. schon ganz gut aus gut gut heute mal letzter Tag keine Sonne, leicht bewölkt aber ich glaube die Stimmung super. nach den Gesichtern ist super oder? <lacht> schauen wir uns mal die Teilnehmer genauer an ein Grinsen im Gesicht ja ja ja <lacht> noch vom Wein, der hat das Grinden im Gesicht Ja, oder der Grapper oder also der Grapper, gell? den könnten wir jetzt zum Aufwärmen gebrauchen schon, oder? Grapper. ja, bin ich auch Petra, wo ist denn die Grapper-Station? kein Alkohol am Steuer ach so, aber Grapper ist ja Medizin Hand hoch, wer Grapper will ah okay. Okay. <laughs> Ja. So, der Tobi ist vor mir. Tobi ist ein schneller Mann. Man merkt es am Fahrstil. Naja. Ja. zu mir geholt, ist er wieder auf Video. Jetzt habe ich dich eingeholt, ich habe die Kamera vergessen habe einzuschalten. <lacht> Ho ho ho! Abschlussessen ist okay. Oh, Entweder Gulasch oder Kürbiskern. Ja, Kürbis. Ja. Kürbis. Ah, okay. Kürbis. Kürbis. Und dann Kürbis. von da aus Trail runter. Passend zu hell ja. ja. Ein, ein gutes. Danke. Mahlzeit. So gut gestärkt sind wir dann selber noch auf eine kleine Runde losgezogen. Und da war auch ein bisschen Apfel. Trail. Flo war da für mich nicht dabei. So, Camp ist beendet, aber wir fahren noch schnell die Rostzähne, weil die haben wir nicht mehr geschafft. Ein oder zwei Gruppen haben die gemacht, alles also geht halt immer nicht. Aussicht hier ist gut und das ist diese coole Burg, die man am Abend immer beleuchtet sieht. Wenn man sich klug aufstellt, sieht man auch den ganzen See. Yeah See hey.